Das erste Mal Big Blue Button. Wie schalte ich mich ein? Zunächst sollten Sie Ihre Audiogeräte freischalten. Dafür geben Sie an, dass Sie der Konferenz mit Mikrofon beitreten wollen. Sie werden nun zum Echotest weitergeleitet. Sagen Sie etwas und kontrollieren Sie, ob Sie Ihr Echo hören. Wenn Sie sich selber hören, sind Ihre Audioeinstellungen richtig gewählt. Sie drücken Ja. Die Einstellungen der Räume variieren. Oft sind Sie von vornherein stumm geschaltet und müssen sich mit einem Klick auf das Mikrofon-Symbol freischalten, wenn Sie etwas sagen wollen. Wenn Sie sich beim Echotest nicht hören, sind Ihre audio oft falsch gewählt und Sie müssen Nein drücken, um diese zu konfigurieren. Wenn Sie nun mit dem Audio im Raum verbunden sind, sollten Sie noch Ihre Webcam freigeben. Dafür drücken Sie auf das Kamerasymbol. Sobald Sie sich selber im Vorschaufenster sehen, sind die Kameraeinstellungen richtig gewählt.